Eine Gruselgeschichte Verwirrung Mühsam öffne ich die Augen, mein Kopf dröhnt und das kalte Licht, das von der Lampe an der Decke kommt, blendet mich. Langsam versuche ich mich aufzurichten, doch ein scharfer Schmerz an meiner Seite lässt mich wieder stöhnen zusammensinken. Als ich an mir heruntersah, weiteten sich meine Augen vor Schreck. Mein ganzes T-Shirt ist voll von getrocknetem Blut und an meiner Seite klafft eine große Wunde. Was ist passiert? Wo bin ich hier? Und warum bin ich verletzt? Als ich mich umsehe, bemerke ich, dass ich mich in einer Art Keller befinden muss. Das Einzige, was den winzigen Raum, in dem ich mich befinde, erhält, ist die Lampe über mir. Fenster gibt es nicht und die einzige Tür ist zugezogen. Die Mauern sind aus kaltem Stein und glänzen feucht im Neonlicht. Hier und da hat sich auch schon Schimmel in den Ecken festgesetzt. Ich selbst liege auf einer Pritsche aus Holz. Ansonsten befindet sich nur ein Eimer in dem Raum. Wahrlich kein schöner Platz, um aufzuwachen. Angestrengt versuche ich, meine letzten Stunden zu rekonstruieren. Ich war... wo war ich? Ja, stimmt. Ich war im 51er, meiner Lieblingsbar, und habe dort Eishockey angeschaut. Dann habe ich eine schöne Frau gesehen. Und mich sogar getraut, sie auf einen Drink einzuladen. Wie war nochmal ihr Name? re -ro Roxane? Ja, genau. Die schöne Roxanne. War ein wirklich schöner Abend gewesen. Und dann wurde mir plötzlich ganz komisch. Das habe ich zu der Schönheit auch gesagt. Sie war ehrlich besorgt und hat gemeint, ob wir an die frische Luft gehen sollten. Danach... Danach weiß ich nichts mehr. Verdammt! Ich hab doch gar nicht so viel getrunken. Autsch, fuck. Meine Seite tut echt weh. Die Wunde muss ganz schön tief sein. Wenigstens blutet sie nicht mehr. Aber ich habe ziemlich viel Blut verloren, wenn ich mein T-Shirt und die Brutsche so anschaue. Wer auch immer mir die Verletzung zugefügt hat, hat in Kauf genommen, dass ich dabei draufgehe. Aber nicht mit mir. Hilfe! Schreiend versuche ich, jemanden auf mich aufmerksam zu machen, aber auch nach mehrmaligen Rufen bekomme ich keine Reaktion. Verdammt, was ist hier los? Ich muss hier raus. Geschrieben wurde diese Geschichte von Marconiak.